Heute zeige ich euch, wie faule Leute Videos schneiden. Zuallererst zieht ihr euer Video in Adobe Audition rein. Je nachdem, wie lang das Video ist, kann es ein bisschen dauern, das Video zu importieren. Ich meine, es ist ein Video, das in ein Audioprogramm importiert wird. Falls ihr es noch nicht geöffnet habt, geht ihr hier oben auf Fenster und dann auf Diagnose. Wählt oben den Effekt Audio markieren aus. Ihr stellt euch eure Settings hier so ein, wie eure Audio ist. Sprich, alles was leiser ist als 36 Dezibel. In meinem Fall ist eine Pause, muss rausgeschnitten werden. Alles was lauter ist als 33 Dezibel und länger ist als 140 Millisekunden, ist von mir geschnitten. Für euch kann das anders sein. Ihr drückt jetzt einfach auf Durchsuchen. Schon sind hier unten die Timestamps von allen Punkten, an dem ich gesprochen habe. Ich drücke einfach auf Alles markieren. Es ploppt eine Warnung auf, dass Änderungen an der Audio, bla bla bla, ist mir doch egal. Wir haben jetzt hier Marker. Ihr geht oben in das Fenster Marker rein. Falls ihr das Fenster Marker hier nicht habt, geht ihr natürlich auf Fenster und dann auf Marker. Klickt Marker an, drückt Steuerung A, um alle auszuwählen. Rechtsklick, Markertypen ändern, Clip Kopie. So, jetzt sind alles Clip Kopie Marker und das ist schon alles, was ihr tun müsst. Ihr geht oben links auf Datei, dann auf Speichern unter und speichert es als v datei Audition kann geschlossen werden. Wir gehen rüber in den Adobe Media Encoder. Hier im Media Encoder zieht ihr einfach die neue WEF-Datei rein. Wird jetzt Format QuickTime. Als Vorgabe nehmt ihr sowas wie Apple ProRes 422 Proxy oder so. Wichtig, dass ihr im Reiter Audio dieselbe Abtastrate habt wie eure Ursprungsaudio. Und wenn ihr mehrere Kanäle aufnehmt, auch genauso viele Ausgabekanäle erstellt, weil sonst funktioniert der Spaß nicht. Ich habe drei Audiospuren, die auf Stereo sind. Ergibt insgesamt sechs Spuren, also nehme ich auch sechs Kanäle. Wenn ihr Zwei Stereospuren habt, nehmt ihr vier Kanäle. Wenn ihr zwei Monospuren habt, nehmt ihr zwei Kanäle. Wenn ihr eine Spur habt, nehmt ihr entweder zwei oder Mono. Dann exportiert ihr das Video. Es ist halt nur eine schwarze. MOV-Datei mit den Clip-Kopiemarkern drauf, die wir gleich noch brauchen werden. Der Media Encoder kann geschlossen werden und wir begeben uns in Premiere Pro. Dort erstelle ich für mich für die Übersichtlichkeit eine neue Ablage. Nennen sie so, wie das Video heißt. Ziehe die MOV-Datei erstmal in einen extra Ordner rein. Ich nenne ihn zum Beispiel Cut und ziehe diesen Ordner dann in die Ablage rein. Jetzt haben wir hier den Ordner und im Ordner befinden sich für jeden Clip-Kopiemarker ein einzelner Clip. Wir wählen nun alle Clips inklusive des Ursprungsvideo aus dem Ordner aus, machen Rechtsklick, Medien offline stellen, drücken OK, dann nochmal Rechtsklick, Medien verknüpfen, drücken auf Suchen, gehen in den Ordner, in dem das Originalvideo ist, klicken das Originalvideo an, drücken auf OK. Jetzt ist das Originalvideo verknüpft mit den Cuts, die wir hatten, machen auf das Ursprungsvideo einen Rechtsklick, neue Sequenz aus Clip, löschen den Schmarrn, ich packe die Sequenz wieder raus aus dem Cut-Ordner und ziehe den Ordner in die Sequenz rein. Ihr seht, das ist die ursprüngliche Aufnahme, das hier ist das, was am Ende draußen geworden ist und es ist automatisch geschnitten. Ich habe das Video jetzt übrigens nur aufgenommen und hochgeladen, weil ich gucken wollte, was passiert, wenn ich nach all den Jahren wieder ein Tutorial aufnehme. Es werden keine weiteren Videos kommen, für eine ganz lange Weile. Das liegt bestimmt nicht daran, dass ich die ganze Zeit Roblox spiele. Nein, nein, nein.